Endlich, endlich ist dieser Trailer fertig, der Gast der äh, Red Company sowas von Lahn gelegt hat und dazu noch mein Schnittprogramm und das alles nur wegen 50 Abonnenten, wer weiß, sich jetzt vorstellt, 50 Abonnenten, alle vor einem versammelt. Dann ist das eine da unglaublich große Zahl, zumindest für einen, der vor einem Monat nur die Hälfte davon hatte. Und da er nicht direkt Abbruch haben wollte, was ja aber passiert ist für das 50 Abonnenten-Special, hat er einfach irgendein Video als 25 Abonnenten-Special abgehakt. Aber gut, in dem Trailer sieht man. Gaster Games, also Gaster Games, ein Gaming-Kanal von der Gasred Company. Dieser Kanal verdrängt Gaster Fantasy, der ja gelöscht werden sollte, aber jetzt durch diesen Kanal ersetzt wird. Und wie es auch bei meinem 10 und 25 Abonnenten-Special passiert ist, ist es eine große Veränderung für Gasred und all die Kanäle, also die Gasred Company, wenn eine ganze Schwelle überschritten wird. Hier ist es ein bestimmtes Monatskonzept. Das Jahr hat 52 Wochen, das geteilt durch 4 sind 13, also 13 mal verlaufen wir einen Monat, einen Gas Red Company Monat. Und das Konzept, was ich da hinaus gedacht habe, heißt WINS. WINS deshalb wegen Wissenschaft, Info, Nachhilfe und Spaß. Wöchentlich wird natürlich ein Mathe-Nachhilfe-Video auf Gasword, was irgendwann in GasMath online benannt werden soll, erscheinen. Und es wird unübersichtlich. In der ersten Woche kommt nicht Wissenschaft, sondern Nachhilfe, Latein-Nachhilfe, Donnerstag. In der zweiten kommt dann natürlich der Spaß erstmal, S. Das heißt Gaster Games Samstags. Danach kommt Wissenschaft, auch Samstag auf Gaster Red. Und schließlich folgt dann die Info, Gaster News, Sonntag 10 Uhr in der letzten Woche. Und damit beende ich dann auch wieder einen Monat. Wie Wieso ich bei Vince ausgedacht habe? Vince sorgt dafür, dass ich doch noch zwei bis eventuell drei Videos die Woche bringen werde. Das heißt, ich habe mehr Zeit, ein Video zu drehen. Einmal für das Vince-Konzept, einmal für meine Serie, die irgendwann kommen wird, bis wahrscheinlich 2019, und einmal für Gasteret, also bald Gaste Math. Und hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr drangeblieben seid und danke für 50 Abonnenten. Tschüss.